Ja, dann starten wir einmal. Endlich ist es wieder da. Das Sommerfest im Ostviertel. Am 19.06. lud das Bennohaus alle Nachbarinnen zu sich ein, um gemeinsam den Sommer zu genießen. Ja, wir freuen uns natürlich sehr, dass wir jetzt nach langer, langer Pause endlich wieder ein Sommerfest feiern dürfen. Das Sommerfest gibt es ja schon seit vielen Jahren. Wir haben ein super Programm. Wir starten morgens mit der Eröffnung der Wandkunst im Bennohaus. Ich bin gespannt, wie das Treppenhaus jetzt aussieht und dann gehen wir alle mal rüber. Die letzten drei Wochen haben Stu Jeffka und Klaas Lümm den grauen Wänden und Decken des Treppenhauses Farbe verliehen. Willkommen zu unserem kleinen hier. Das finale Werk kann ab sofort als permanente Installation des Benno-Hauses bestaunt werden. Und ich hoffe, es gefällt euch. Oh. Weiter ging es auf der Livebühne mit einer Vielfalt an Acts aus der Umgebung. Einiges Bücher. an Büchern. Taschen. Ja. Zwischen Tombola. Alles, alles. Ständen Lokale eine, Sehr gerne, danke. Ja. Und dem Nachbarschaftsflohmarkt gab es viel zu entdecken. Und besonders das bunte Kinderprogramm lockte viele Gäste ins Viertel. Auch für reichlich Verpflegung war gesorgt. Unter anderem dank tatkräftiger Unterstützung des Kulturcafés Jolk, welches letztes Jahr ins Bennehaus gezogen ist. Es gibt Papa Kirschkuchen, Lemon Poppy Seed vegan und es gibt unsere Schoko Cupcakes auch vegan. Und Kaffee natürlich. Jennifer Jeffka performte am Nachmittag ihr Programm Was für ein Affenzirkus! Der Eintritt war dank einer Förderung des Kulturamtes für alle Anwesenden kostenlos. Das gesamte Team des benno möchte sich herzlich bei allen Nachbarinnen und Nachbarn für ihr zahlreiches Erscheinen bedanken. Wir freuen uns schon aufs nächste Jahr.